Zu unserem neuen Video. Wo sind wir heute? In Aufwach, gell? Und mit wem? Ja, wir haben noch einen Gast dabei. Servus! Wer bist du denn? Mit der Roldi, hi! Das ist ein Kumpel von Nico. Nico! Wir haben auf jeden Fall bestes Wetter. Und ja, das gehört, das ist der Schatzberg jetzt hier und gehört dann, mittlerweile hängt es am Albachtal dran, oder? Ja, genau, die haben dann eine Verbindungsbahnzeit. Natürlich werden wir im Verlauf des Videos noch für euch rausfinden, seit wann es die Verbindung zwischen der Wilchenau und dem Alpbachtal schon gibt. Aber erstmal habe ich noch ein paar Hard Facts für euch aus dem Skigebiet. Denn das Skijuvel Alpbachtal Wilchenau Zählt mit 113 bestens präparierten Pistenkilometern und 45 Liftanlagen zu den größten Skigebieten Tirols. Und es können sich dort sowohl Anfänger wie auch Fortgeschrittene wohlfühlen. Das schreibt zumindest Albachtal selber über sich. Und wir können das nur bestätigen, denn ja, es war nichts los. Die Pisten waren super beieinander und wir hatten echt einen richtig guten Tag. Also wir fahren jetzt ein Rennen auf der Fun Slope. Wird gruselig, Nico hat gerade seinen Skischuh zugemacht, weil er ist noch offen. Pfellenritt. Ja dann? Okay. Wuhu. Ja. Ja. Wuhu. Ja. Wer sich mit mir anlegt, muss ich anfreunden, zu ja, verlieren. Ja, Beste Aussicht auf den Kaiser haben wir auf jeden Fall. Und damit ging auch schon das nächste Wettrennen. Los, diesmal ein Riesenvorlauf. Da bin ich den letzten bei der Ausbildung gefahren, glaube ich. Was in dem Zug auf jeden Fall auch noch erwähnt werden sollte, ist der längste Riesenvorlauf Europas. Der findet immer im Frühling in Bröden statt und ist mit uh -huh. über vier Kilometer Länge. Ein Event für jedermann. Man muss nur schnell sein, sich zu melden, weil da ist immer Stadtplatzknappheit. Für uns geht's jetzt weiter Richtung Albach. Da drüben sieht man es sogar schon. Und jetzt werden wir gleich rausfinden, wie lange ist diese Verbindung schon? Aber erstmal müssen wir natürlich noch hinfahren zur Gondel und da nehmen wir euch auch noch ein bisschen mit, denn wir hatten wirklich unglaublich freie Pisten und mega Panorama mit tollster Sonne und ja, da haben wir noch ein paar gute Bilder zusammengekriegt. So, wir schweben jetzt gerade nach Alpbach rüber, da kann man leider nicht runterfahren. Ich dachte, man könnte und hier wird gerade die insta go -to begutachtet, ja, waren die war zu. eben am Stock drauf, mit der habe ich gerade gefilmt, <lacht> mit der GoPro Halterung allerdings. <lacht> und ja, da drüben ist dann eben Alpbachtal. Ja, gerade haben wir noch rüber geschaut, jetzt sind wir schon da, so schaut es jetzt im Skigebiet Alpbach aus. Wenig los, super Pisten und die Jungs sind auch fast bereit. So, jetzt geht's ab in die Buckelpiste. Die ist probieren's mal. Aber noch relativ human. Ja. Das sollte schon klappen. Kriegen wir hin, glaube ich. Das ist nicht. eine Graspiste, Mädels. Seht ihr das? Da ist Gras. Das ist eine die Challenge. Du musst jetzt gucken, dass du da durchkommst. Weißt? Hat schon wieder Paragliding gemacht und so <lacht> da sehen wir jetzt dann schon wieder Richtung Zillertal ist das, rüber oh, ist das schön. Ich habe mich komplett verhauen. 2012. Seitdem gibt es die Verbindung. Fail. Egal. Jetzt geht's wieder zurück in die Bildschirmau. Genau. Könnt ihr euch denken, wie ich diese Aufnahme hingekriegt habe? Eine Drohne ist es nämlich nicht. Ja, rechts auf der Seite im Bild steht ja schon mit der Insta360 und zwar mit einem sehr langen Stativ. Hat recht gut funktioniert, wie ich finde. Ja, danke. Hamm, hop, hop, hop, hop. <lacht> Und der Herr war es heute nicht. Der andere nicht. <lacht> also, ich brauche jetzt auch eine fette Stärkung, nachdem ich so hart gefahren bin. Also mit, den neuen, mit den neuen Tipps hier. Das ist viel mehr in die Oberschenkel. Ja? Mhm. Ist schon gut so. Skifahren ist ja auch ein Sport. Ja, Nach der Stärkung geht es wieder auf. Jetzt zurück zur Schatzberg-Talstation. drauf, ist natürlich auch gut. Sicher. Sehr schöner Tag heute. Ja, jetzt wart ihr gerade zusammen drauf. Das ist auch cool. Ah. Ja, bin schon gespannt. Zusammen. Boop boop boop. Wooo. Schneewolke. Guck mal, ganz anders wegsingen. Ja. Obwohl er keinen Schnitzel gegessen hat. <lacht> Schön war der Herr. Hey, klasse, hat mir mega Spaß gemacht. Servus. War cool? gut, Roldi. Sehen uns bald wieder. Danke cool. für deine Tipps. Gerne. War das cool? Da kommt ja, wir rein. hoffen, euch hat's auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.